Hallo, heute ein kurzer Tipp zu Diff-Dateien, Diff, diff was ist Diff denn? Daten, ähm, ja, wenn man zum Beispiel, ne, man trifft ja öfters mal auf äh, Programmierforen und wenn man dann zum Beispiel zwei Python-Skripts hat, die man miteinander vergleichen will, zum Beispiel weil man ein altes, nicht richtig funktionierendes durch ein neues ersetzen will, möchte dieses dann mit irgendjemand mal äh, teilen, ja, dann ist es oft so, dass diese Skripts äh, furchtbar wahnsinnig lang sind. Hier, das hat zum Beispiel äh, 300 Zeilen. Ja, 345 und das neue Skript, das gepatchte vielleicht, äh, das äh, hat vielleicht auch 300 Zeilen oder wie auch immer. Und man möchte jetzt nicht äh, dem, dem man das erklären möchte, ne? das hat jetzt eine Zeile mehr, scheinbar äh, vielleicht sogar noch mehr Änderungen, möchte man mitteilen, was hat man denn jetzt geändert? Ne? Das äh, kennt ihr wahrscheinlich von Programmierforen. Aber wir machen heute zwei Beispiele: einmal das mit dem python skript und einmal mit einer Partyliste. Ne? Das ist für den allgemeinen Gebrauch dann wohl eher. habe hier eine Partyliste, ne? wer da alles so eingeladen war zur letzten Party und was es Essen und Trinken gab im April. So. Und im November ist äh, wieder Party. So. Die zweite Partyliste hat jetzt vielleicht die Freunde gemacht und man äh, sieht jetzt nicht unbedingt auf den ersten Blick, was hat die denn jetzt geändert, wen hat sie ausgeladen und was gibt es denn anders zu essen und zu trinken. Das ist Beispiel 2. Machen wir jetzt beides. Wir machen das vom Terminal aus. Wir haben zwei Ordner, Test und Test 1. Machen wir mal nacheinander. Kleiner Hinweis, das Programm Diff hat so viele Optionen, dass man hier in einem Video nicht alles zeigen kann. Ich mache nur so das gebräuchlichste. Also, falls ihr euch die ganzen Optionen mal anschauen wollt, Info diff. Das Programm Diff benutzen wir hier vom Terminal aus und wir könnten auch mit Mann diff dann mal gucken, was es alles so gibt. Ja, gibt es viele, viele Optionen. Wahrscheinlich alles das, was ihr wollt oder Help. Kann man auch mal kurz gucken, was da so los ist. Clear. So, wir gucken, wir starten mal direkt los. Wir gehen erstmal in das äh, machen wir mal das nette Beispiel mit Tante Tode und so, oder? Ja, ich glaube, das ist eingängiger. Äh, so, Da haben wir also die beiden Partylisten. Vom April. Ne? Die Party ist schon vorbei und November ist wieder Party. Wir wollen wissen, was die Freunde jetzt wen sie ausgeladen hat und wie auch immer. Clear ist uns klar. So, dann machen wir ganz einfach diff und wir machen mal minus U, warum wir minus U? Ja, wir wollen vielleicht Unterschiede sehen, aber wir wollen auch gleiche Zeilen sehen, auch die gleich geblieben sind. Standardmäßig ist das hier 3, das ist genauso wie U 3. Ja, wenn wir überhaupt keine gleichen Zeilen sehen, dann können wir minus U 0 machen. Das heißt, wir sehen keine gleichen Zeilen. Gut, machen wir das mal so. April, April, April. Das war die Party im April und im November ist wieder Party im November. So, ist mal ein bisschen größer, damit man das auch schön hier sieht, die Ausgabe. Und ich drücke jetzt mal Enter. Also, die erste Datei, die gibt, ist immer die ältere. Hier, Deshalb habe ich die extra mal April genannt und November ist die neuere. Damit man auch die Unterschiede von alt zu neu sieht, Enter gedrückt und wir sehen, was da so los ist. Hier nochmal die Dateinamen und hier kommen so komische Add-Dinge. Das ist äh ja wenn man von der alten Datei zur neuen wollte, müsste man bei der alten Datei, ja, minus, ne, alte Datei, in Zeile 4 zwei Zeilen ändern, damit man die vierte Zeile der neuen Datei November erhält. Das sind also quasi so ein bisschen so eine Art Sprungmarke und ein Hinweis darauf, ich will ja nicht alles sehen, ich will ja nur die Unterschiede sehen. Mit Minus gekennzeichnet ist ja, die Freundin hat die Schwiegermutter ausgeladen und Bill Gates will sie auch nicht sehen. Nette Freundin. Plus. Plus heißt, das ist hinzugekommen. Linus Torvalds wird äh, anstelle von der Schwiegermutter und vor allem Bill Gates eingeladen. Sehr schön. Und dann gibt es wieder so eine Sprungmarke bis zu einer Stelle, wo sich was getan hat. Ne? Also die siebte Zeile. Alte also Datei müsste man ändern, um zu sechs und insgesamt zwei Zeilen von der neuen Datei zu kommen. Ne? So, aus der siebten müsste man Bernd Dietzel rausstreichen und dafür zwei hinzufügen. Nehme ich zwei Rekrana und eine Diana in der Liste der eingeladenen Leute. Gut, was gibt es lecker zu essen? Gut, minus Kartoffelsalat und Häppchen sind ausgegangen. Stattdessen gibt es Nudelsalat und Hähnchen. Also auch kleine Unterschiede, die man vielleicht auf den ersten Blick nicht sieht. Häppchen und Hähnchen hätte man vielleicht übersehen. So, und dann äh, anstelle von Bierwurst und billige Fusel gibt's Bier und Wurst. Auch wieder hier vielleicht äh, nicht so offensichtlich zu sehen gewesen. Und anstatt billigen Fusel gibt's preiswerten Schnaps, obwohl das Prinzip äh, dasselbe ist. So, Clear. das ist uns klar. So, was wäre gewesen, wenn wir anstatt minus U0, einfach minus U, also das wäre gleichwertig mit U3 angegeben hätten. So, dann hätten wir auch immer noch äh, mindestens drei gesehen, wo beides gleich ist. Ne? Also es hätte erstmal drei Zeilen ne, uns eingeleitet bis zu der Stelle, wo was kommt. Ne? Das macht es leichter, die Stelle wiederzufinden, wo was geändert wurde. Ne? Drei, drei Stück sind da davor. Gut, also da kommt die Änderung. Schwiegermutter Bill Gates fliegen raus. Linus Torvalds kommt rein. So, und jetzt kommen eigentlich jetzt wieder drei Zeilen, auch danach, aber weil schon früher wieder eine Änderung kommt, gibt es nur eine Zeile, dem Bruder Jakob. Und da kommt die Änderung. So, und jetzt gibt es wieder drei Zeilen, ne? das Minus U3, Essen und Trinken. Jetzt kann man sich besser orientieren, ne? deshalb macht man das davor, damit man sieht, wo man patchen müsste. Die Kartoffelsalat und Häppchen, nix, und stattdessen Nudelsalat. Und hier kommen eigentlich auch wieder drei Stück, aber ich habe wieder schon vorher angefangen zu ändern. Deshalb sieht man hier nur eine Zeile danach. Bierwurst, billiger Fusel sind rausgefallen und äh, Bier und Wurst und preiswerten Schnaps gibt es dafür. Klar. So, jetzt möchte man diese Unterschiede äh, wahrscheinlich in einer Datei haben. Es ist kein Problem. Umleitungszeichen und dann in div.txt zum Beispiel. So, jetzt haben wir in unserem Ordner April, November und die Unterschieddatei. Ne? Jetzt könnte man eine E-Mail an die Freundin schreiben und sagen, was hast du denn da dabei gedacht? Guck mal, hier sind die Unterschiede. Ne? Na, nur, wir gucken uns die Div Test mal an. So, da sieht man dann auch nochmal, das ist die Differenz der beiden Dateien und die kann man dann auch weitergeben. Und das, sowas machen gerne Programmierer. Ja, nicht, dass sie die Tante Trude gerne einladen oder den Bill Gates, nein, sondern solche Dateien weitergeben, weil die schön kurz und nackig sind und jeder kapiert sofort, was gemeint ist von denen Kerlen. Ja, ja CD-Test, jetzt gehen wir mal in unser Python-Demo. hier haben wir die Python-Skripte, dort würde man genauso vorgehen und sagt diff. Ich lasse einfach minus U, weil in der Regel will man sich orientieren und drei Zeilen vorher und drei Zeilen danach haben. Und sagt dann, wie gesagt, die ältere der beiden wird zuerst angegeben und die neuere, die dann quasi der Patch ist, kommt danach. Und das leitet man dann um in eine Datei, zum Beispiel, äh, die nennen wir mal patch.diff Enter und schon ist das passiert. Und wir können uns die Datei nicht, natürlich nicht nur mit Nano anschauen, sondern wir könnten auch mal ganz normalen Editor reingehen. Ne? Wer lieber im grafischen Modus arbeitet, sieht dann die Patch Difference. Dort sind dann oftmals auch die Unterschiede ein bisschen besser zu erkennen, je nachdem welches Farbschema euer Anzeigeprogramm hat. Hier in dem Fall äh, GeEdit. So, mit so einer Diff-Datei kann natürlich ein anderer, der meine Patches kontrollieren will, sofort besser umgehen. Er sieht, aha, da hat er was hinzugefügt und da hat er was rausgenommen, da steht ein Minus davor und da hat er wieder was zugefügt und ruckzuck ist klar, wo habe ich dann rumgefummelt? Das hat er gelöscht, der Kerl, und das hat er stattdessen dazugefügt. Das kam dazu und das ist weggefallen und so weiter. Hat eine schöne, kurze knackige Datei und ich brauche nicht mit Händen und Füßen erklären, äh, du müsstest mal das ändern und dann nimmst du auf Zeile 730 das raus. Nein, DIV-Datei rübergeschoben und fertig. Und damit ist das Video wieder durch. Ich hoffe, ihr mitgeholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und Tschüss.